Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mein Filzoo. Nach dem letzten Video habe ich ja mein Zoo etwas umgebaut. Zum Beispiel habe ich jetzt die Gehege vergrößert, die Gehege war anders hingestellt. Dann habe ich mir noch neue Tiere zugelegt und jetzt... Und jetzt wird erst erstmal die Tiere. So, erstmal die Nasenbären. Äh, Nasenbären, Ameisenbären, meine ich. Die Kaninchen. Kängurus. Füttern. Da die Pflanzen gießen. Die Dollar abkassieren also das Geld für die Toilette die Schafe für füttern das dritte Schaf noch füttern Ziegen füttern Schweine hier mal Maskottchen Affen also die Schimpansen Spielen Nein, das will ich jetzt nicht spielen. Füttern. Doch einen zweiten Aweisenbär für füttern. Papagei füttern. Die Zebras füttern. Hier. abkassieren, abkassieren, abkassieren gießen hier oben noch gießen gießen, gießen, gießen gießen gießen, gießen, gießen. Pfaufe den Koala Bär die Stände abkassieren Geld abkassieren gießen gießen, gießen, gießen, gießen. Gießen, gießen, diesen, diesen, gießen, diesen, diesen Gießen, diesen, diesen, gießen, diesen Gießen, diesen. Gießen Gießen, Gießen So, jetzt mal gucken hier rein So. Ja doch abkasieren. So, erstmal die ganzen Zoofreunde besuchen. So muss es mal laden. Gießen muss ich. So. Wasser geben. Gießen, spielen, gießen, gießen. Ach so, hier, ja. gießen. Und zack. Ich nehme die Seite. Oh, wow, wir haben eine hässliche Wand bekommen. Oder eine hässliche Tapete, mehr oder weniger. Hm, wir wen nehmen wir jetzt? so in diesem Zoo war es schon war ich in diesem Zoo schon Ja, in diesem Zoo hier war ich auch schon. Geh mal hier rein, in diesem Zoo. Da war ich mir noch nicht. So, er lädt und lädt und lädt. Müll. Müll wegräumen. für füttern. Spielen. Gießen. Gießen, gießen, gießen, Wasser geben, gießen. So, das war's für dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!